Oh, yeah! Willkommen zu Scratchin' Melody! Einem Spiel, was mir Mützi empfohlen hat, weil er meint, das Spiel ist ja ähnlich zu Parappa the Rapper. Und ihr wisst, ich mache jetzt spiele spiele Und ich mache Rapper the Rapper. Deshalb sind wir heute hier. Das gewesen auf Itch.io. Ist eine Demo. Das heißt, das Spiel ist noch lange nicht fertig. Aber wir werden heute die Demo spielen, um zu schauen, ob das vielleicht interessant ist oder nicht. Genau, ich spiele jetzt erstmal mit Controller, weil, habt ihr gerade gelesen, es ist recommended, mit Controller zu spielen. Deshalb mache ich das, was das Spiel von mir verlangt. Ja, ich versuche es mal. Auch wenn ich nichts dagegen hätte, mit Tastatur äh, so zu spielen. Ähm, ich habe das Spiel jetzt auf Steam hinzugefügt, wie ihr sehen konntet, weil sonst der Controller bei mir nicht anerkannt wird. Falls ihr Probleme haben sollte mit Controller. Meine Empfehlung ist, mit Steam verbinden. Wir fangen ran. <lacht> ist wirklich wie Rapper. Huh? Latency Calibration. Some setups may have varying delays between audio and visuals. It's just leider. The Beep Sound is in sync with the first flashing bar. Was? Bon. Ich glaube so? Ich weiß es nicht. Hallo. Oh, hi. Hallo. Teilweise. Teilweise. Nein. Okay. Warum redet sie zu Miku? Repeat this. Untere Knopf. R. Ah, nee. Das ist eine falsche Reihenfolge. Untere Knopf ist für mich rechter Knopf, weil ich mit dem Nintendo-Controller spiele. Okay. R. Okay. Astral Advisory Tutorial Song. Okay, let's go! Los! Hier, das hin. Oh, yeah. If the light stays blue, you repeat the bar. If the line turns pay you support the bar. Okay. Sollen in die Richtung drehen. Uh. Okay. Böde, na Ah. Bisschen off. Dude! Äh, uh, äh. Uh. Okay, ja, die Buttons sind falsch, aber ich weiß zumindest, was ich zu tun habe. Bam. Bam. Good luck! Danke zu der Biku! Melody! Ich glaube, die Story ist irgendwie, dass wir... Oh, vielleicht kriegen wir es auch jetzt raus. Äh, Melody! Mach auf! Ich brauch dich! Hilf mir bitte! Oh, wie süß! Das ist gerade Overworld mit sind. So Schön gezeichneten Charakter. Ja, ich glaube, die Story ist irgendwie so, dass wir Melody spielen, dieses kleine Mädchen hier. Und äh, wir haben kein Geld oder so. Und wir müssen Geld bekommen, indem wir Musik machen. Das ist so das, was ich weiß. Und vielleicht erzählt uns das Spiel auch noch gleich ein bisschen mehr darüber. Ah, you got an item! The Ages Note Star, Melody's High-Tech Multi-Use Turnable äh, Keyboard. Äh, okay. Ich kann damit riden. Was? Okay, ist ein bisschen buggy die Texturen, aber das erinnert mich total an WarioWare mit... Wie hieß der? Nine Volt, glaube ich, hieß der. Der hat auch so was ähnliches gehabt, so ein Skateboard, mit so Retro-Konsole drauf, oder so. Das ist ganz nett, aber mich nervt das, was der Charakter so richtig rumglitscht. Ist trotzdem ganz nett gemacht. Hier komme ich anscheinend noch nicht rein. Vielleicht in der Demo noch nicht erhältlich. Alright. Das ist eine Blume! Und sie tanzt! Ich hoffe, es ist nicht Flowey. Kann ich unter die Treppe? Nee. Kann hier rein? Yeah! Oh, Flamingo. Es ist ein albernes Gemälde von einem Flamingo. Ähm, das Lieblingstier von deiner Mutter. Sie scheint abenteuerreich zu sein. Ja, wunderbar. Okay, das war weird. Was, was ging hier ab? Sorry, dass ich dich aufwecken musste, Melody. Diese Männer sind vom Government. Uh, sie sagen, du bist sass und du hast ein ernsthaftes Problem mit denen. Du hast irgendeinen äh, Crime, das ist Böses getan, was illegales. Hm. Dass ich mir das Ganze mal angeschaut habe, ich würde sagen, Sass ist ein bisschen untertrieben. Es ist definitiv das Kind, was wir in der Aufnahme gesehen haben. Hast du was getan, Melody? Auf gar keinen Fall! Das muss irgendein Fehler sein! Das Government macht keine Fehler, Kid! Schau es dir selbst an! Oh. Einfach illegale Sprays! Ohne dass du dafür eine Erlaubnis vom Government hast! Das geht aber gar nicht, Melody, was soll denn das? Aber, du, äh, du, du, wir reden gerade über das Graffiti, oder? Ah. Vandalismus wird sehr ernst genommen bei uns, ja. Die economy! Melody wird dafür nicht ins Gefängnis gehen, oder? Nee, solange sie bezahlen für die service Fine. community service Fine? Genau. Du wirst jetzt für die community service äh, arbeiten und Punkte sammeln. Und dann wirst du uns das wieder zurückzahlen. Was für eine Arbeit denn? Um show this form to any place that's hurrying and have them sign it up after you've worked here. Bring it back to our building once you've gotten all the spaces signed. Okay, ich muss irgendwie ganz viele Unterschriften bekommen. And no faking, we'll know. Okay, also nicht uh Donald Duck draufschreiben, sie wissen, dass das nicht äh, echt ist. Oh Park, oh. Oh Gott, der Hund. Ei, ei, ei, ei. Ah, Melody! Ich weiß, Mom, tut mir leid, aber ich werde das alles schon hinbekommen. Ohne, ich, ich, ich kriege das alles auch alleine hin. Ich verspreche es dir. Ich hoffe, du bist nicht böse. Ich bin nicht böse, ich bin nur... versuch einfach nicht, noch mehr Schwierigkeiten zu geraten, okay? Ähm. Äh, wirst du auch. Bist du sicher, dass du auch alleine schaffst, alles zu bekommen? Ich kann auch nicht gerne irgendwo hinfahren, aber ich muss gleich arbeiten gehen. Das ist okay, Mom. Ich werde das schon alleine aus, find, äh, auskriegen. Wenn du das so sagst. Na gut. Äh, seit. Äh, ja. Äh, benimm dich und, äh, stay safe. Und, äh, verliere das äh, Stück Papier nicht. Ei, ei, Captain Mom! Hab dich lieb. Hab dich lieb. Hm. Ich sollte. Let's go see if there's a job open at the McWaves Restaurant. Wir sollten schauen, ob ein. Platz, da ist beim McDonald, äh, ich meine natürlich den McWave, ne? Das scheint ein guter... Einstieg zu sein in die Arbeitswelt. Ja. <lacht> Warum nicht, ne? Warum nicht? Ah, das ist ein schönes Bild hier oben. Kann ich nicht mitreden? Okay. Das ist alles ganz nett gezeichnet, aber ich finde, der Charakter wirkt so mega out of place, dafür, dass die Welt so ein bisschen... Also diese ganze Welt ist so Watercolors alles und dann mein Charakter ist richtig HD gezeichnet, keine Ahnung. Das ist ein bisschen komisch, aber trotzdem sieht alles schön aus. Vielleicht kann ich mit irgendwas interagieren? Nee. Ready to head out? Ready to head out? Ready to head out? Yes. No? Yes. Okay. Und hier sind wir auf der Overworld. Also waren wir gerade schon, aber jetzt sind wir noch mehr raus. Ist gesund? Alles okay? Hier liegt einfach ein todes Kind auf der Straße. Ich kann nicht damit interagieren, hallo? Ah, ähm... Ja gut. Es ist normal, dass man sowas sieht, ne? Oh, was habe ich denn hier? Ich, hab's, ich kann Sticker sammeln. Okay. Interessant, interessant. Vielleicht nicht lang. Das Spiel ist sehr komisch. Da -da -da. Aber wir finden schon alles heraus, denke ich. In die Garage können wir nicht. Sollen wir einfach lang? Nee. Ist hier rechts vielleicht der Weg zum Backdrive? <lacht> was weiß ich. Aha. uh, was haben wir hier? Das ist eine Musikbox! Willst du sie öffnen? Klar. Ja. Ups. Das war der falsche Knopf. Yes. Open it. Summon Sass. Bim Bam. Bim Bam. Bim bam, bam, bam. Nicht? mal. Oben, unten, links, rechts, links, rechts. Oben, unten, links, rechts, links, rechts. Yeah! Ich hab die A Melody-Sticker! When a lets you screw up one bar in der song without losing any points. Ah, das sind so Effekte. Wie so Orden, so, so Abzeichen, aber mit Effekten. Voll cool. Dann rüsten wir direkt aus. Würde ich jetzt sagen, weil ich das Menü wieder öffnen könnte, aber kann ich nicht. Okay. Ich bin ein bisschen stuck. <lacht> ist auf jeden Fall noch sehr buggy, aber man merkt, dass es noch eine frühe Demo ist. Finde ich, find ich aber fein. Finde ich in Ordnung. Bin ich in Ordnung. Oh, hey! Was ging hier ab? Vandalismus? Melody! Hi Cinnabay! Hi Biggie Cheesecake! Sup! Willst du uns helfen? Ähm diesen, diese, diesen, äh, diesen, diesen Zaun anzumalen. Da ist doch so viel Platz. Hä? Ist das nicht der, der, der Zaun vom Nachbarn? Was ist, das, wenn wir erwischt werden? Ah, also okay. Ich musste keine Sorgen machen. Der Typ hat uns gefragt, ob wir es bemalen. Er sollte halt nur ein bisschen mehr spezifisch sein, wie wir es anmalen. Du bist normalerweise nicht der paranoide Typ, Mel. Ähm. Wurdest du, wurdest du erwischt oder so? Hä? Ja, ja, ja, wurde ich. Oh nein! Ist es Da. Ist das der Grund, warum wir gesehen haben, wie du vor dem Auto geflogen bist? Okay. Ähm, das aber nicht wirklich vor, das Ganze zu bezahlen, oder? Also, eigentlich war ich gerade auf dem Weg zum McDonalds, äh, zum McWave und dann, ähm, Geld, äh, bekommen durch Arbeiten. <lacht> du, du, du, du wirst doch bestimmt jetzt mit uns hier weitermachen, oder? <lacht> Wir werden nicht zulassen, dass du dahin gehst! Du musst erstmal durch uns durch, in einem Kampf! Launder <lacht> oh, Blick. Die werden mich verprügeln! Was? nein! Ein DJ-Kampf! Okay! <lacht> wow! <lacht> oh, ich mag die Nummer. Boi. Okay, Cream Cheese Icing vs. Cinebay und Biggie Cheesecake. Yeah. Yeah. Repeat this. Ah, <lacht> fuck. Das war falsch. Bup. Ah, verdammt, die Knöpfe sind halt falsch. Nein! Oh, oh. Uh. Ich check gar nicht, was abgeht. Bäh, bäh. Bäh, bäh, bäh. Bäh. Da, da, da, da, da. Nein, ich kann das nicht. Oh, nee, nee, ich kann, damit, ich, ich kann damit nicht klar. Options. Ich muss dringend das ändern, dass das. Huh. Äh. Okay, keine Ahnung. Bei mir war das Spiel ein bisschen abgekackt. Wir jetzt wieder hier. Versuchen wir es erneut. Hat, diesmal sollte die Button richtig sein. Ja. B, B. Nein, die sind immer noch falsch rum. Das ist immer noch falsch! Was zum Teufel? Warum ist das hier schon wieder Ich check das nicht. Ah, ah, bap. Ah. Ba, ba, beep, beep. Okay, das geht, aber klar. Okay. Ba, ba, bip piep, Ah, ein bisschen, ein bisschen. Das ist aber schwierig. Pip kein bib, bib, bib, bib, bib, bib, bib, bib, bib, Nein, falsch. Oh, oh, boah, das ist echt richtig schwer. Vor allem weil die Knöpfe einfach nicht richtig sind. Aber ich verstehe auch nicht, warum die Knöpfe nicht richtig anerkannt werden, weil ich habe vorhin habe ich auf normalen Contro Generic Controller eingestellt. Habt ihr gesehen? Das ist sehr komisch. Und jetzt habe ich es auf Nintendo Switch eingestellt und selbst da ist es verdammt falsch rum. <lacht> <Sus> yeah. Nein, das war komplett falsch. Yeah. Okay, tap tap Nein, nein, das ist so schwierig. Ich, ich, ich muss auch einfach damit klarkommen, dass die Knöpfe falsch sind. Weil ich krieg's nicht anders hin, dass sie richtig sind. So, ich versuche das Spiel nochmal im Big Picture Mode zu spielen. Vielleicht funktioniert's dann besser. Weil ich glaube, bei Big Picture Mode kann es sein, dass Steam den Controller ein bisschen besser erkennt. Das kann sein. Mal wieder ist hier alles falsch. Ne, guck, B. Warum B, go? Ich drück A. Macht keinen Sinn. Wenn ich auf Generic mache, ist immer noch falsch. Das ist einfach nicht spielbar mit dem Nintendo Switch Controller, glaube ich. Soll ich jetzt mal mit Keyboard versuchen? So, ich versuche das Spiel noch mal zu spielen mit der Tastatur, weil ich glaube, das ist vielleicht besser im Moment. Aber Da ist es nicht komisch. Ja, da, das geht besser, glaube ich. Boah, das ist auch so schwer. Bibi, ja. Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, Okay. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, äh, ja. S, S, D, A, D, A, Mist. Ich bin durch. Ich bin weiter. Das war das Ende? Wow, ich sterb immer am Ende. Okay, aber ich glaube, ich spiele jetzt einfach das Spiel mit. Okay, that works. Ich glaube, ich spiele das Spiel jetzt erstmal mit Tastatur weiter. Oh mein Gott, ihr müsst ja auf jeden Fall noch sehr viel arbeiten an dem Spiel. Vor allem mit Steuerung. Und bitte gebt mir eine Difficulty-Setting, weil das war jetzt gefühlt Expert-Modus und ich möchte gerne auf Medium oder so spielen, ja? Weil ich bin nicht unbedingt so gut in Spielen und vor allem nicht, weil ich mit Tastatur gezwungen bin. Ähm. Contin. Ah. <kühm> Wie geht's weiter? Also, kann ich jetzt gehen? Ja, ah, klar, was auch immer. Aber ah, das ist nicht das letzte Mal, dass du uns siehst, die Sweet Siblings. Ich hab kein Cheesecake mehr. Bye, Melody. Hä? Was hast du denn? Was haben die beiden mit meinem Zaun gemacht? Ja, was auch immer. Das sieht cool aus, tatsächlich. Okay. Ja, weißt du, diese speed sind ziemlich clever. Die haben mir beigebracht über diese DJ-Battles. Und das hat mein Gehirn explodieren lassen. Ich habe immer nur genau das gemacht, was die Bar gesagt hat. Aber wusstest du, dass du immer noch mehr Punkte bekommen kannst, wenn du deinen eigenen Spin drauflegst? Zum Beispiel, wenn ich. Wenn, dann kannst du einfach... Boah! Das Doppelte für Doppelte Punkte, oder was? Oh Gott, okay. Hier ja, aber interessant. Cool Stuff, oder? Ja, solange du auf dem Beat bist, wirst du immer Argen bekommen. Yeah, man. Okay. Never too sweet. Das sind wieso FNF-Icons da. Sorry. Okay. Mann, wo ist denn der Meckes? Aber okay, habe Hunger! Aber okay, wir, da nicht, wir sind nicht da, um zu essen, wir sind hier, um zu arbeiten. Wer bist du denn eigentlich? Oh, hey Melody! Hab dich fast nicht, nicht gesehen. Ich höre gerade nur diesen neuen Track von Thunder Rain und Lightning. Funky Stuff! Äh, ich kann nicht darauf warten, ihre Live-Show diese Woche zu sehen. Okay, Orange Guy. Orange. Orange. <lacht> Nein, Spaß. Äh. Ich habe versucht mit meinem Hund zu gehen. Aber aus irgendeinem Grund steht er jetzt und ist jetzt eingefroren. Er hat seit 40 Minuten nichts mehr gemacht, außer da rumzustehen. Äh. Ich glaube, ich würde mit dir mal zum Arzt gehen. Ich glaube, den geht's nicht so gut. Aber was weiß ich schon, ne? Was weiß ich schon? War ich mein, ist aber viel zu erkunden, ne? Ja, okay, solche Kinder lassen wir natürlich auf jeden Fall erstmal lieber in Ruhe. Solche hyperaktiven kleinen Kiddies. Einfach mal hier übers äh, Blumenfeld fahren. Du, du, du, du. Boah, ja. Wie fühlt, wie fühlt ihr euch, wenn ihr sowas seht? Ich weiß, es sieht komisch aus. Groove Coast! Um die Ecke, okay. Dann auf zu Groove Coast! Ah, schön. Jemand ist neben mir. Hä? Ich? Sorry, ich wollte nur den Urteil anschauen. Ist schön. Ähm, was denn? Wer ist wie, wie heißt du? Ich bin Nami. Bist du Melody? Ja, das bin ich. Woher weißt du das? Die Delfine haben es erwähnt. Oh, okay. Ähm, was machst du? Ich meditiere und... Mach, äh, bereite mich vor für meinen neuen Job bei McWave. Ich möchte Burger kosten, das bekommen. Oh, cool. Ich wollte das gleich auch tun, tatsächlich. There can only be one! Oh oh. Wow. <lacht> okay, let's go. Gegen Nami Hieß die, ne? Sie glaube ich, Nami. Nami Wave. Oder Punkt Waffel, ja, so eine Datei. Aha, Waff wegen den Waves. Okay, ich verstehe. Oh, cool. Wow. Was falsch? Das war falsch, das war S. Verdammt. Oh, falsch. Nein. Der Hintergrund sieht cool aus, aber ich kann nicht so gut betrachten. Ich muss äh, gut spielen. geht okay, das ist auch schlecht. Bip! Das war wohl schlecht. Okay, das war wohl extrem schlecht. Verdammt! Boah, das war auch so schwer, das Spiel. Hä? Ja, ich hab noch gedrückt. Okay. okay. Aha. Eine schöne Stimme. Sie müssen weniger. Hä? Muss ich das machen? Nee. Sieht so schön aus. Oh, ich mag die Grafik, ist echt schön. <lacht> Was? Ich mag die Musik. Ich weiß nicht mehr warum, ich mag es einfach. Ich hab einfach mit Kreis drehen. Okay, cooles Lied. Hab mir besser gefallen als das andere. Please wait, okay. <lacht> ich warte. Äh, <lacht> ähm. <lacht> ähm. Ah! <lacht> <lacht> ähm <lacht> <lacht> da wurde sie Bolt, Okay. Und wir sind durch. I guess that <lacht> I guess that word. Okay. Jetzt kriegen wir den Job und ich sie. Naomi ne, ist okay, hallo. Ich äh, sehe dich später. Okay, dann äh, ist jetzt einfach. Ähm, sie ist AFK. Sie ist Afka, Sie kommt gleich wieder. Ja, wo muss ich denn lang? Oder muss ich hier lang? Ist das hier der richtige Weg? Ich vielleicht nach oben? Ich Schau mal, weil hier gibt es so viel Leerfeld. Hier, ist das zu Fehlt irgendwie was. Was ist hier? Hier kommen wir wieder zurück auf die Straße. Oh Gott, das ist ein riesiger Overworld. Weil ich eine Minimap hätte, wäre das schon nützlich. Oder irgendein Anhiebspunkt, zum Beispiel irgendwie so ein Pfeil, der mich in die richtige Richtung lenkt. Ah? So, nee, huh? Die Waves, Mann. Zeigen sie den Weg, Bruder. Nee, da kann ich nicht lang. Da kann ich nicht lang. Da muss ich hier lang. Irgendwo. Wahrscheinlich. Ja, nicht in die Woods. Hier? Ja, hier ist es anscheinend richtig. Ah, ich bin zu so spät! Aua. Wow, alles okay? Ah, ich bin zu so spät! Ich hab wahrscheinlich meine Chance verpassen. Ich sollte eigentlich schon so um 11.30 Uhr da sein. Jetzt wird er mich lieber als lieben. Hä? Hey, Miss... Äh, komm mal runter, es ist nur 5.15 Uhr. Wo musst du denn sein? Wo musst du denn so dringend hin? <lacht> da gibt einen Job bei McWave, den will ich haben! Äh, du auch? Das darf ich auch hin, aber die haben nur einen Spot und nur einer kann arbeiten. Well, das kann doch nicht sein! Keines Kind, du musst mich da lassen. Das ist wirklich wichtig, mein. <lacht> die Person, die ich verliebt bin, arbeitet bei McWave! Oder, nee, ist bei McWave jeden Tag! Ich musste arbeiten, damit ich näher an ihr rankomme! Mein Liebster. Nicht beim... Egal. Ähm, oh, kannst du nicht einfach da hingehen und mit ihnen einfach reden? Ich bin zu nervös! Ich hab's Banjillionen Male versucht. Das ist aussichtslos. Hm. Weißt du, eins hat mir meine Mutter gesagt: Der beste Weg, einen. Oh Mann. Der beste Weg, um einen Mannsherz. Um ein Herz an Mannes zu kommen, ist durch seinen Bauch. Vielleicht sollte du ihm ein paar Kekse backen. Boah, wow, das ist eine perfekte Idee. Ich liebe Backen. Denkst du, ich krieg das hin und der wird mich mögen? Ja, bestimmt. So haben sich meine Eltern getroffen und gelernt und verliebt. Ähm, naja, also bis ich geboren wurde. Ähm. Also hab einfach keine Babys, und dann wird alles in Ordnung sein. Wow, amazing. Willst du mir helfen? Sicher. Oh, okay. Wir kämpfen, aber obwohl wir eigentlich voll sind? Okay. Jam Teen. Das ist ganz nett. Wir backen Kekse. Yeah. Dann haben wir uns vielleicht dann wirklich den Job. Oder ist das der Job des Spiels, dass man nie den Job bekommt? Ich weiß nicht. Stir and mix. vs. Jam Team. Falls der Name so ausgeworfen wird. Oh, das ist echt schöne Grafik. Das sind mir total an. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Verdammt. Boah, nein, das ist viel zu schnell. Boah. Nein, das ist, das ist viel zu schnell. Was zum Teufel. Äh. Äh. Was? Wa, wa, wa. Was? Das war viel zu schnell. Wie hätte ich das machen sollen? Ich, Alter. Viel zu schwer das Spiel. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das Spiel wirklich nicht hin. Das ist zu schwer. Baby, baby. Ah, verdammt. Nee, nee, nee. Keine Chance, das werde ich nicht schaffen, das Lied. Nee, war okay. Oh Gott. Alter. Oh, ist richtig schnell. Am Mischen, das krieg ich nicht hin. das muss ich nachmachen, verdammt. Boah, viel zu schnell. Drücken! Du darfst mich nicht drücken! Hast du gezählt? Was zum Teufel? Äh. <lacht> Was? <lacht> <lacht> okay, es hat gezählt, aber ich bin verdammt schlecht in diesem Videospiel! aber zumindest geschafft, ja? <lacht> Heilige, ich bin... boah... <lacht> das war viel zu schnell! Oh mein Gott... Äh... Die sind so süß geworden! Ich hoffe, er mag die! Danke für die Hilfe! Äh... Ich heiße Melody und ja, kein Problem! Ich hatte Spaß! Ah, ich mag deinen Namen! Ich bin Gentle Oder Gentile! Ähm, um, ja, ich will jetzt nach meinem Quatsch suchen. Bye bye, Melody! Bye, Jementin, good luck. Wollt ihr das uns böse den Job bekommen? Da können wir nicht rein, okay. Äh, ich denke mal, es ist hier in die Richtung. Oder? Hi! Dude, ich kann nicht warten, in nach Wave zu gehen für eine Wavy Patty! Ich schwöre, sobald es Lunchtime ist, werde ich diesen Crosswork walken und sofort zum Restaurant gehen. Wart nur ab! Ja, ich gehe mal jetzt schon. <lacht> nee, keine Autos hier. Ähm, geh ich hier richtig? Ge ge gehe ich hier richtig? Maybe, Diesen sind neue Characters. Hi. Ich erzähl' dir, Mann! Das ist wirklich was sehr Freakiges über diesen mcwaves restaurant Ich vertraue dem nicht! Du? Äh, also bist du irgendwie nur so, ich meine... Laberst du das nur, weil Mr. McWave ein Clown ist? Das ist sehr insensitive von dir, Mann! Ich bin sehr enttäuscht, dass du sowas sagst! Es ist extrem obvious, was McWave sein soll! Guck mal die Farben, äh, die dieses Schild hat. Muss ich jetzt hier in die Richtung? Ist hier McWave? Weil hier ist ein Schild. Ja, hier, oder? Boom Center, ja. Äh, Entschuldigung Mr. McWave, ich bin hier fürs Job Opening. Oh, ja, yeah. Stimmt, ich hab das vergessen. Machst eine kleine Pommes? Was für eine kleine Pommes wie du für einen Job hier? Brauchst du etwas mehr Cash? Also eigentlich bin ich gerade ein paar Problem drin und brauche ein paar Community Service Signatures. Oh, ich sehe. <lacht> Guck mal. Du oh, bist ein bisschen jung für eine echte Position hier ja, für diesen Job. Also wie wäre es, wenn du einfach ein bisschen aushilfst, ein bisschen... Äh, ja, so ein bisschen hilfst, dann gebe ich dir eine Signatur. Das wäre perfekt. Great. Dann lass uns starten. Boss Battle. 5 SmackWave! Sorry für die schlechte Übersetzung, aber... Egal Boing Boing Ich hoffe das ist auch nicht einfach gerade aus dem Lichtlater geworden Bei mir zumindest, ich weiß nicht wie es bei euch ist Aber er lädt schon ziemlich lange Einmal gesprungen Oh, okay, ich wollte zählen wie Schäfchen Grease poppen Das ganze Haus bewegt sich Rush! Okay, let's go! Aber auch nicht. <laughs> Work Fun? Jetzt <laughs> yeah, let's go. Aber kann das noch morgens... Okay, sorry. Okay. Oh... Snifford Oh okay. Now let's get See if you can handle this slip and eat myself, die Beep ba, beep ba ba ba ba ba The keep are out Yeah Take a breather Puh, Pommes Kleine Pommes wie ich Ja wir können anfangen, let's go Weiter geht's Wir können, ja Warum erinnert er mich ein bisschen an äh, Timmy Turner Diese eine äh, Diese eine Berühmtheit aus Timmy Turner Ich weiß nicht mehr wie du hieß das gehört schon ein bisschen hoch. Boah. Boah, ne. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, yeah. Okay. Ich glaube, da habe ich ein bisschen besser jetzt gespielt. Ich habe keinen Fail. Naja, okay, <lacht> akzeptiere ich. Ich bin nicht gut im Spiel. Aber es ist trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass das Spiel auf jeden Fall spaßig wird. Und das war die Demo! Ich sitze hier sehr lange in Aufnahme, aber für euch ist es wahrscheinlich nur so 20, höchstens 20 Minuten. Ja, ähm, für die Leute, die sehr interessiert sind in diesem Spiel und ähm, vielleicht fandet ihr es auch lustig, dass ich es so schlecht war. Ja, auf jeden Fall der Person auf Twitter folgen oder allgemein das Ichio bisschen verfolgen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das dann in der Zukunft aussehen wird. Vielleicht wird es ein bisschen beginnerfreundlicher, ja. Wir werden sehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem coolen weiteren Rhythmusspiel.